Bikaulitz, trauriger Abschied. Lange haben die Fans auf diesen Moment gewartet, Tokyo Hotel hat endlich die lang ersehnte neue Single "Boyd herausgebracht, inklusive Musikvideo, in dem sich Bikaulitz als Queen verkleidet. Doch nur kurz nach diesem freudigen Ereignis offenbarte der Sänger nun eine Neuigkeit, die traurig stimmt. Eigentlich hält sich B. mit Details zu seinem Privatleben zurück, spricht nur selten über seinen Alltag abseits der Band. Auch sein Liebesleben ist ein gut gehütetes Geheimnis. Jetzt machte er jedoch eine Ausnahme und spricht über eine große Veränderung in seinem Leben.